Die Voraussetzungen eines Automobilkaufmanns liegen eigentlich darin, zum einen ein gutes Auftreten zu haben, sich gepflegt und gut ausdrücken zu können und sehr flexibel zu sein, sowohl im Bereich der Arbeitszeiten als auch im Bereich der unterschiedlichen Kunden, die einen tagtäglich hier über den Weg laufen. Ich denke mir zusammenfassend Flexibilität und gutes Auftreten, das sind zwei ganz große Punkte, die den Automobilkaufmann ausmachen. Die AMZ Leipzig GmbH hat insgesamt 20 Auszubildende. Davon sind 16 im Werkstattbereich und vier im kaufmännischen Bereich in der Ausbildung. Als Automobilkaufmann sollte man mindestens Hauptschulabschluss haben. Natürlich ist es immer besser, einen höheren Abschluss Realschul-Gymnasium zu haben. Ähm, wichtig sind in erster Linie die Noten, ähm, auf, welcher, auf welchem schulischen Zweig die Noten erzielt wurden, ist dann erstmal nebensächlich. Das wird sich dann im Interview, bei dem Einstellungsgespräch dann vorab, vor Ort entscheiden. Ein Automobilkaufmann muss zum einen ähm, auf Kunden zugehen können und ähm, Kundenbedürfnisse in kurzer Zeit erfassen können. Ähm, als Beispiel, wenn ein Kunde ins Haus kommt, sich für ein Automobil interessiert, aber noch keine konkreten Vorstellungen hat, ist es Aufgabe des Automobilkaufmanns, die Wünsche des Kunden möglichst schnell zu erfassen, um ihm das passende Automobil zusammenzubasteln. Oder wenn der Kunde nicht weiß, wie er das Automobil bezahlen möchte, ob bar oder finanzieren, dass der Kunde zusammen mit dem Automobilkaufmann dann entsprechend Lösungen findet. Weitere Tätigkeitsbereiche für den Automobilkaufmann sind zum Beispiel den showroom entsprechend attraktiv zu gestalten, dass er guckt, was könnte einem Kunden gefallen, welche Automobile stelle ich in den Showroom aus, ähm, wie präsentiere ich die Automobile, ähm, gibt es Zubehör, was interessant wäre zu dem jeweiligen Automobil. Das sind Teilaufgabenbereiche des Automobilkaufmanns. Ja, ich habe mich für den Beruf entschieden, weil man hier frei und selbstständig arbeiten kann und auch arbeiten muss. Das heißt, man muss sehr viele Entscheidungen alleine und ziemlich schnell treffen. Und ähm, hat halt ähm, sehr viel Umgang mit Menschen, mit verschiedenen Menschen und es wird halt nie langweilig. Also für Bürositzer ist es nicht geeignet quasi. Ja, also meine Aufgaben sind quasi vorrangig Neukunden zu gewinnen. Also wie viele Autos ich die Woche verkaufe, ist ganz unterschiedlich. Es können mal zwei, drei sind, es kann aber auch mal fünf, sechs sein, ähm, je nachdem. Aber so zwischen, zwischen drei und sechs Autos. Ähm, Ausstiegsmöglichkeiten gibt es natürlich. In der Regel fängt man ja als Automobilkaufmann dann hier an, in, in der Ausbildung. Und je nachdem dann halt bis zum Filialleiter oder Geschäftsführer ist dann alles möglich.